Guten Morgen allerseits, ich bin heute wieder hier in Brethen. In unserem Bauprojekt möchte ich euch berichten. Wir haben mittlerweile unsere Kellerwände fertig und es sind die Kalksandsteine für die Kellerwände geliefert worden. Da muss in der Mitte ein Wand eine tragende Wand sozusagen gebaut werden und hier sehen sie die Türstürze und hier die Mörtel und ich wird gerade Guten Morgen. Morgen hallo die Kalksandsteine sozusagen auf die Baustelle geliefert und da können wir das mal einfach live sehen und ich zeige mal hier die Wände es muss ja wasserdicht sein auch die übergänge müssen dann verfüllt werden und nachher kommt dann bitumen Schicht oben drüber also an der Wand hier kellerwände und dann ist das hier schön abgedichtet. Es wird dann die Ecken dann verfüllt. und dann können wir sozusagen die kellerdecke nächsten mittwoch hier oben drauf tun So, jetzt gehen wir noch mal auf die andere seite auf die brücke kurz ja, okay. ich glaub, ich hier wird der Stein geschnitten. Es wird nackt geschnitten, damit es schön gerade ist und nicht flach. Es sind 24 der Steine, also würfelartige. Besondere Frage, Eigenschaften. Und das muss dann genau platziert werden. Ein dünner Mörtel. Morgen! muss richtig äh, positioniert werden. Der Kran wird äh, ferngesteuert, also ein unbemannter Kran. Hier oben kann man eben schwere Lasten hier und Baumaterialien auf die genaue Stelle positioniert werden. Und man braucht noch zusätzlichen äh, Kran hier an Ort und Stelle, weil man das dann eben nicht alleine tragen kann weil die Steine eben so schwer sind, ich glaube ein Stück acht, acht, ähm, 30, 38 Kilo teilweise das ist doch nicht so rückenschonend und jetzt wird es eben Stück für Stück auf die Baustelle gebracht weil diese Wand muss ja auch so hoch äh, kommen wie die, äh, die Kellerelemente ähm, Sie sehen hier innen drin ist es hier verfüllt, der Rest wird dann später und ja, bis Mittwoch müssen alle Wände hier stehen. Alle vorbereiten müssen dann gemacht werden. Wann kommen denn restliche Beton hier rein? Mit der Decke. Mit der zusammen. Damit es verklebt und auch eine besondere Haftung hat. Ah, auch mal. Ja. Ja. Okay. Ja, okay. Schön, Also Mittwoch ist hier viel los sozusagen. Auch mit äh, Kran. Vorher. Okay. Ah, okay. okay. Okay. Weiß ich Bescheid. Also draußen wollen wir ja auch noch mal die, die Fundamente machen, ne? Da würden wir gleich ein bisschen ja. zusammen machen. Richtig, richtig. Okay, super. Mhm. Danke. Also dauert noch ein bisschen länger. Jawohl, soweit dazu. Bis Mittwoch dann würde ich sagen.